Bücher. Bücher. Bücher, Bücher! Bücher! Wir haben gerade eine Freundin von Paulinchen abgeholt und wir fahren jetzt wohin genau? Ich fahre gleich um. Nach Leverkusen, zum Drachenmond Verlag. Wir dürfen ein neues Material für noch nicht vorhandene Bücherregale holen. Fahren Wir erstmal wieder Auto. Und da sind wir auch schon. Da hinten scheint schon die Party abzugehen. Und die Mädels sind kauffreudig und bereit, die hier mitgenommen habe. Ich stürze mich jetzt in eine Masse von Leuten, deren Hobby ich nicht verstehe, aber teilen muss. So viel gleichzeitig lesen. Ja, kann ich. Du nicht? Ach nee, du liest ja nicht, ne? Also hier im Hintergrund haben wir die ganzen Pakete, die, die Pauline sich schon vorbereiten hat lassen, aber das wird wohl noch nicht alles sein, ja? Das ist ein Leseknochen, das ist für den Hund, damit er lesen kann. Okay, und mit dem Knochen kann man lesen, oder? Ja, wann du den Knochen hast, in der Zeit kannst du lesen, wenn du den weggibst, kannst du nicht mehr lesen. Ja, halt halt mal fest, ja? jetzt kannst du lesen. Wow! <lacht> Eine völlig neue Welt! Den lach ich auch fast. <lacht> Tatsächlich. Und jetzt? Hey, komm! <lacht> So, wir sind ja beim Drachenmondverlag. Verlag, wer hat dich hier äh, abgestellt am Grill? Die Chefin. Die Chefin höchstpersönlich ja. äh, sorgt dafür, dass es hier Essen gibt, ja? Natürlich. Herrlich. Möchtest du die Welt da draußen grüßen? Ich grüße die Welt da draußen. Hallo Wurst. Dankeschön. Ja, Dann auf geht's. Boah. <lacht> <lacht> <lacht> Wir haben noch eine Mission. Es gibt hier irgendwo die Drachmond kekse die berühmten. Die Legende sagt, dass sie hier irgendwo sein müssten. Irgendwo. Mhm. Konsistenz? Rund? Schokolade. Nimm ein mit Von meinem. Ah. Oh. Oh. Ja ah. Der Keks-Count sinkt bedenklich. Wir haben auch mittlerweile genug Bücher für Pauline gekauft und bringen jetzt erstmal zum Auto. Hallo! <lacht> Wie heißt du? Pauline! Pauline! Ja! Wo geht's jetzt hin? Bücher jagen! Ja. Und der Rest? Poster. Wir sind ja super motiviert hier. Okay. Jetzt also nehmen wir mal das. Das ist sonst 1. eins. Ich muss noch mal zum Auge, ich muss noch Geld holen. Ich habe gerade gelungenes Marketing gefunden. Also besser geht's nicht. Immerhin gibt's ja einen wunderschönen Stuhl, auf den man warten kann. Ich hab Angst. Ja. Wir spielen ein kleines Spiel. Pauline, hast du das? Ja. Hast du das? Nein. Hast du das? Nein. Hast du das? Nein. Hast du das? Nein. Kann ich kann Hast du das? Nein. Welche hast du überhaupt? Du in, die in die falsche Richtung. In die laufen wir. Und da geht's noch weiter. Also, ja, also wir sind hier eine der wenigen Vertreter der männlichen Spezies. Kennen uns schon vom... Wie ist das Ding? Das war die Drachennacht. Und da ist noch einer. Wie fühlt sich das so an? Ich bin das mittlerweile gewöhnt. Okay, ich bin noch neu hier bei den anonymen Bucherholikern. Servus! Wirklich schön, ja. Der magische Moment. Ich habe direkt noch mehr Arbeit für dich. Ich hoffe, das ist eine Anlage für unsere Rente. Das ist es nicht. <lacht> Aber immer mehr, Schutz. Ich fühle mich herausragend in, in meinem Regal. Schön. Dankeschön. Einmal für Bambina. Ja. Moment, Moment. Ja, ist, <lacht> Ja, Es ist soweit. Es gibt keine Kekse mehr. Also müssen wir dieses Gemüse hier essen. Afrikanischer Brokkoli oder sowas. Was hast du denn da? Für mich der Käse. Für dich ist der Käse, ja? Und das Wachsmelz. Ich krieg noch ein bisschen für dich. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, die Party ist vorbei. Der, der Kekscounter ist auf Zero. Verdammt. Das ist vorbei. Ach du, du kannst hier nicht machen. Ich muss noch Kekse backen gehen. Ich habe keine Zeit. <lacht> so. Wie war es denn für euch? Super. Super. Gerne wieder nächstes Jahr, Schatz. Es war okay. Es war teuer. Okay. Teuer. Okay und teuer war es. Ich weiß nicht, wie die anderen das empfunden haben, aber für mich war es lecker. Essen war okay. Aber kann man nicht klagen. Ab 100 Büchern kriegt man übrigens ein Regal Regalgeschenk, habe ich gehört. Gehört. Gehört. <lacht> du alles hörst. Wasch dir mal wieder in die Ohren. Ich fand es ganz toll, dass ihr da wart. Nächstes Mal wieder, wenn es heißt. Robert bastelt oder so. <lacht> Tür schließt. Übrigens habe ich direkt eine Kamera vorne rechts hier hingelegt. Wieso? Hast noch Geld? Dann kauf mir noch mehr. Noch mehr. Noch mehr. Noch mehr. Aber fürs Erste reicht. Bis Frankfurt reicht. Bis Frankfurt reicht. Ich hoffe, das meinst du ja wirklich so. Yes. Okay.